Polen und die Ukraine haben ihren Streit über ukrainisches Getreide beigelegt. Nach Angaben des polnischen Landwirtschaftsministers Tellus soll von Samstag an wieder ukrainisches Getreide durch Polen transportiert werden dürfen. Es sei sichergestellt, dass künftig kein ukrainisches Getreide mehr in Polen bleibe und dort die Preise senke. Wegen der zollfreien Importe sahen sich polnische Landwirte bedroht.